Oh, hey, ich bin total faul und nehme jetzt ein Unboxing auf. Ich habe mir Mario Kart 8 Deluxe geholt. Cooler Port auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt nur eine Hand frei, weil ich ein Genie bin. Und zu faul bin jetzt, äh, den ganzen Kram für ein Unboxing aufzubauen. Tut mir leid, Leute. Ich bin faul as fuck. Ähm, verzeiht mir das. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie... <lacht> mit einer Hand das hier entpacke. Perfekt. Ja. Mario Kart 8 Deluxe. Ähm, wir sehen nicht sehr viel. Wir sehen ein Nintendo Switch Spiel. Mhm. Es ist ein sehr, sehr schönes Nintendo Switch Spiel. Äh, es ist Mario Kart 8 Deluxe. Und ähm, ja, das schmeckt genauso bitter wie, äh, wie die anderen Spiele, das ist doch schön, eine bittere Pille von Nintendo und... Ey, um, ich hab mal gedacht 8 Deluxe, es gibt wieder Mario Kart auf meinem Kanal und im Stream und sowas. Oh, und etwas, was man nicht vergessen darf, man braucht ja auch noch Nintendo Switch Online. Oh, scheiße, wieso? Äh, ich tue es. Ich will, ich will, ich will es nicht. Wo ist es? Zwölf Monate? Das tut weh, das, das, das, das sind schmerzhafte 20 Euro. <lacht> Fucking Vertrag. Nintendo. Oh. Ist der Moment in meinem Leben. Noch nie so viel Geld für so ein Bild ausgegeben. Sorry Nintendo. Es ist echt nicht toll. Sorry. Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Und das Video hat sogar weniger Arbeit gekostet als das Thumbnail. Lull. Ach ja. Ja, bei. Ähm. Warum mache ich das eigentlich?